Guten Morgen. Ja, gestern bekam ich eine Mail. Also jetzt wundert mich das schon. Was heißt es? Wundert mich eigentlich schon gar nicht mehr. Ähm, ich habe dieses Video genannt hier, was YouTube darf. Ne? Und das darf ich auch. Äh, YouTube nimmt sich ein gewisses Recht heraus, ist ja auch logisch, ist ja auch Betreiber der Plattform, auch auf nicht monetarisierten Kanälen äh, einfach Werbung zu schalten. Ihr habt ja wahrscheinlich gemerkt, ich bin seit letzten November komplett raus aus der Werbung. Also ich verdiene da gar nichts an den ähm, Videos, die ich mache. Und ich habe mir aber das Recht herausgenommen, eben mal auf diesen Grill hinzuweisen. Das war eine Idee von mir. Mein Gott, ja klar, und wenn ich ihn verkaufe oder die Idee verkaufe, was ist so schlimm dran? Auch wenn ich ein äh, widerständlerischer, in der Tendenz äh, widerständlerischer Kanal wäre, schrieb jemand, das wäre dann... Äh, Überhaupt nicht passend. Mein Gott, ja und, warum sollt ihr nicht schön grillen und warum soll ich nicht auch ein bisschen äh, bei der ganzen Sache verdienen? Nicht, weil mich YouTube hiervon gesperrt hat. Nee, daran sterbe ich überhaupt nicht, an den äh, paar Quietschern. Und genauso darf ich ja wohl auch auf dieses Thema, nämlich IQ ist nichts, Unbildung, alles hinweisen. Und dass ich darüber ein Buch geschrieben habe und dass ich da auch ein paar Quietscher und ein paar an jedem Verkauf, das muss ja wohl möglich sein. Nochmal kurz, worum geht's? YouTube hat hier mir folgendes geschrieben, es war gestern eine Mail, und zwar äh, Änderung der Nutzungsbedingungen, mit dieser E-Mail möchten wir informieren und so weiter und so fort. So, und das, das stieß mir dann doch ein bisschen sauer auf, Recht von YouTube auf Monetarisierung. YouTube ist berechtigt, alle Inhalte auf der Plattform zu monetarisieren, okay, ja, und Anzeigen in Videos von Kanälen einzublenden, die nicht am YouTube-Partnerprogramm teilnehmen. Das YouTube-Partnerprogramm ist das, womit man also auch äh, Geld verdienen kann, indem man auf seinem Kanal zulässt, dass YouTube Werbe, Werbung einblendet. Jetzt machen sie es einfach so. Also wundert euch nicht, dass ich plötzlich Werbung auf dem Kanal habe, eventuell, obwohl eigentlich ich selber davon nichts habe. Also YouTube macht das, damit YouTube, das arme YouTube, noch ein bisschen Geld verdient. Worum ging es auch? Ja, es ging um dieses Video, ne, da regte sich jemand auf, könnte ja mal gucken, war Coco, ne? <lacht> mein, mein blöder Name dafür, Trick fürs Grillen. Naja, ich habe extra auch Werbung äh, als Werbung gekennzeichnet, das hilft auf jeden Fall, dass YouTube einem da nichts kann, denn es wird einem ja auch ganz schnell vorgewerfen, geworfen, egal was man macht, äh, dass man da gegen irgendwelche Bedingungen verstoßen hat. Und genauso zum Beispiel eins dieser Nachträge, na klar, Nachtrag für dieses Buch und dass das rückwärts gesehen auch ein bisschen Werbung ist. Okay. Aber ich sage immer wieder und Leute, ich bleibe dabei. Ich mach was, macht auch was, aber macht's gut. Einen schönen Tag für euch alle. Also, bis denn. Tschüss.